Oh, I me say oh no no no no no no no no oh no no no no no no no Well big up the Obanah, yeah, young man. Me tell them say the number one party. Tell them say royal things, young man. I it's okay, well, okay, well, yeah, yeah, increased it, tell them increased it populated. From you put an estate land, this one you full on only increased it, tell them increased it populated. Ayo hey, yo! ayo Obanah yo. -on, number one. Ayo hey, you know we rule. Lala Mercy one two three. Hi, mein Name ist Jens von Urban Tree Music und Media. Ich durfte hier heute die Kamera bei der Global Hip-Hop Cypher machen und bin sehr dankbar, dass ich einen kleinen Teil zu der sehr wichtigen Arbeit von Die Urbane beigetragen habe. In Zeiten, wo die Linke sich teilweise bei sehr wichtigen Themen schon im Kopf und Kragen redet, bin ich sehr glücklich, dass endlich Menschen klare Statements setzen und klare Forderungen haben und versuchen, ihren Teil von der Straße in die Parlamente zu bringen.